Hallo und herzlich willkommen hier auf Leipzig eSports. Mein Name ist Ben und ich habe mich heute mit äh, Vitamin von Dead Pixels und René Zweileiter von Leipzig eSports zusammengesetzt. Und wir haben uns die ganzen neuen, neuen Maps, äh, oder sieben neuen, neue Maps in der Season 1 2017 in StarCraft äh, mal angeschaut und wollten besprechen, ja, was ist denn mit den Maps los? Ist das eher eine Map, Ist das eher eine geeignete Map für bestimmte Spielstile? Kann man da auf der Map gut rushen und so weiter? Wir haben also allgemein die ganzen Maps mal angeguckt und genau analysiert, wie man, äh, wie unsere Projekten sind, was für Bilder gespielt werden und allgemein wie dann so die Stimmung der jeweiligen Rassen ist für diese Map. Also bleibt einfach dran und schaut zu. Dann starten wir bei der Vorstellung mit der ersten Map heute und zwar mit Abyss Relief in der Leather Edition. Und ich würde einfach mal macht fragen, was er als Zwergspieler von dieser Map hält. Ja, als Zwergspieler... Äh ich denke, diese Map wird von, von keinem Zerg-Spieler und werden. Zerg-Spieler werden sich hier relativ freuen. Die Map ist groß, die Map hat viele Expansionen. Ähm, man kann Aggression auf die auf die dritte Basis des Gegners machen. Man muss es nicht machen. Ähm, und ja, generell sehr, sehr makrofreundlich. Also würdest du sagen, dass man ohne weiteres auch auf die dritte und vierte schnell gehen kann? Ja, und die die dritte Basis ist äh, für alle Rassen äh, ziemlich nah dran und auch ähm, ja, verteidig zu verteidigen, obwohl es zwei äh, Angriffspfade dahin gibt. Äh, die Natural, da ist da sind Rocks, die haben 2000 HP und drei Armor, das heißt, die gehen so schnell nicht weg. Ähm, da, da kann man mit jeder Rasse wallen und die können jetzt nicht einfach mal die Rocks können jetzt einfach nicht mal von, von ein paar Zerklingen zum Rushen weggeknabbert werden. Dafür haben die zu viel Armor. Und ja, von da aus breitet es dann aus auf die vierte. Da, da kann man sich praktisch zwei Basen auswählen. Und äh, ja, wenn man sich die Minimap schon mal anguckt, da sieht man auch, welche, Basis, welche Basen zu welcher Seite gehören. Und ja, deshalb geht das unter dem Stern makrolastig. Wie sieht es dann bei den Terranern aus, Ben? Was hältst du dann von dieser Map als Terraner? Ähm, also, ich stimme mal zu, es ist eine Makro-Map auf jeden Fall. Die Rush-Distance ist normal, nicht allzu groß, aber auch nicht allzu klein. Es äh, also wird auf jeden Fall aber eine Weile dauern, bis man mit seinem Angriffspush ähm, auf der gegenüberliegenden Seite ist. Und ansonsten, ja, die ist relativ einfach zu verteidigen mit dem Rock äh, kann man relativ schnell wallen. Auch diesen Zwischengang zwischen äh, Natural und dritten Basis sollte mit zwei Gebäuden gewalt sein. Ähm, die dritte Basis ist dann halt von zwei Seiten angreifbar. Äh, muss man halt schauen, ähm, dass man äh, die die Rocks auch, äh, im Bau behält, die dann zur vierten Basis auch führen oder bei der vierten Basis sind. Und ähm, ja, aber allgemein eher ein Makro-Map äh, mit viel Airspace, auch für Medivacs, die man da irgendwie stecken kann oben bei der Na Main-Base Natural und auch bei der dritten Basis. Ähm, aber ja ist ähm, auf jeden Fall eine sympathische Map. Wie sieht es denn für die Protoss-Spiele aus? Marc, du hast ja auch ein bisschen Ahnung von Protoss. Ich denke mal, das verhält sich ähnlich wie jetzt zu so für Zerg und Terraner. Ja, ähm, da gilt auch genau das, was, was vorhin schon gesagt wurde. Die, die einfache dritte Basis ist das, was Protoss ja immer am meisten freut. Und, ähm, ja. und der, der, der super einfache... Aufbau von, von der dritten auch, um, um weiter zu expandieren. Die vierte ist jetzt nicht irgendwie im absoluten Nichts oder, oder auf der anderen Seite der Map. Man kann äh, ganz natürlich User weiter expandieren und das freut die, äh, die Protoss eigentlich immer sehr. Ben, als Terraner, was würdest du dann für ein Bild auf dieser Map empfehlen, der sich gut machen würde? Ich denke mal ganz normal Standardbild von... Äh... Den zwei Medivacs mit 16 Marines äh, würde funktionieren, aber auch Mac würde ganz gut passen, weil man sich relativ gut einbuckern kann. Es gibt wenig Angriffsbereich äh, für die Gegner, äh, halt nur auf die dritte Basis oder auf die Netzschule mit den zwei Rampen. Und auch der Airspace, naja, müssen wir halt mit Störers absichern, aber das ist sich bestimmt äh, lohnt, auch darüber, darüber nachzudenken. Ich stelle den Zerk TVT ein bisschen. Komisch oder ein bisschen eklig vor, weil, wenn man mal auf die Natural guckt, kann man da von dieser von dieser unteren Base vielleicht ähm, mit Tanks siegen und da ähm, die Natural, ja. das, das Mining. Äh, das sollte von der Reichweite von... auf jeden Fall für die ersten, für dieses drei Mineralenfeld erreichen, wenn man sich ja, da Tanks ist ein bisschen, positioniert. Also das die, die Position auf Overgrowth damals. Ja. Äh, aber man muss einfach aufpassen, dass der Gegner nicht in diese Position kommt oder dass man selbst in diese Position kommt. Also ja, ich denke aber, wie gesagt, das wie, bei, wie du schon sagst, wie Oberkov, äh, durch die, durch die allgemeine Viking Tank Meta, die im Moment im TVT herrscht, sollte das aber allgemein nicht großes Problem werden. Als Zerg würdest du irgendwelche Builds äh, preferieren auf der Map, Mark? Ähm, irgend, irgendwas, was äh, eine relativ schnelle dritte, was man da als Sex sowieso macht, äh, spielt, einfach weil sie so einfach zu defenden ist. Und was auch noch erwähnenswert ist, äh, jede Rasse hat es hier einfach oder so einfach, wie es geht, äh, gegen Liberator zu defenden. Liberator können zwar wieder in den freien Airspace immer abhauen, aber es gibt hier auf dieser Map keine Position äh, an den Basen, wo der Liberator nicht von Ground-Units oder von Sporecrawlern äh, angegriffen werden kann. Ich denke mal, das eben Gesagte wird dann auch für Protos zutreffen, dass es das auch, wie von Anfang an gesagt, als Makro-favorisierte Map auch alle Möglichkeiten an Builds anbietet. Also ich meine, meine Prediction ist einfach mal, dass diese Map bei, bei keiner der Rassen, außer jetzt von Blei, der kein Makro spielen will, äh, gevetot wird. Die, die Map wird, wird jedem gefallen. Schön. Wie gefällt denn euch die Map? Ähm, sieht wunderschön aus und äh, ich werde sehr viele schöne lange Makro Games auf dieser Map haben. Ben, deine letzten Worte? Ja, ne, also wie gesagt, äh, ich mag Makro Games und äh, ist auf jeden Fall die Map meiner Wahl. Mal sehen, wie sie es dann später noch äh, im Laufe der nächsten Monate herausstellen wird. Schön, dann schauen wir uns doch mal die nächste Map im Letterpool an.